Lili, hallo, heute mal äh, zum Jahresbeginn äh, wieder ein kleiner Sicherheitshinweis. Linux Mint. Äh, oh, wie selten hatten wir Probleme mit Linux Mint. Und äh, ja, den Nemo hatten wir eigentlich auch schon. Ne? Den äh, Nemo 267. Wir hatten es äh, mit den Farben und mit den Emblemen und das äh, Team hat noch weitergeschaut und hat noch einen weiteren fehler gefunden ne? es gibt die möglichkeit unter nemo sofern man das entsprechende modul überhaupt installiert hat nemo compare ne? ähm, es gibt ein nemo compare extension und wenn man die installiert hat erscheint bei rechtsklick auf eine datei zum beispiel compare oder compare later ne? ich möchte hier den fehler mal demonstrieren Ähnlich wie bereits die anderen Fehler ähm, passiert das folgendermaßen. Wir wollen zwei Dateien miteinander vergleichen. Diese Datei 0 Bytes groß, keine schädliche Datei. Rechtsklick, Compare Later. So, jetzt suchen wir die Zieldatei, die sich zum Beispiel woanders befinden kann. Zum Beispiel in meinem Download-Ordner. Habe ich schon mal ein paar Ordner angelegt. Wir suchen jetzt äh, den Zielordner und die Zieldatei. Ebenfalls eine Testdatei 0 Bytes groß, um zu zeigen, es ist hier nichts in der Datei. Aber es ist etwas im Pfad. Ja? Ein Shell-Kommando im Pfad und dieses wird ausgeführt bei Rechtsklick Compare. Ja? Also, dass war die Datei, die wir zuerst gewählt haben. Jetzt vergleicht er die beiden und der Pfad gerät auf die Shell. Hello World, okay, gut, und dann erst kommt das entsprechende Menü, aber das wäre einem potenziellen Angreifer egal. Nun, warum kommt das auf die Shell? Das ist ja ein Shell-Kommando, ja, diese komischen Anführungszeichen oben, diese Apostrophs sind hier, erreichbar mit Shift und dann diese Taste und dann Leerzeichen. So könnt ihr diese sonderzeichen erzeugen das sind shell kommandospezifische zeichen die wenn man sie auf die shell gibt das dazwischen befindliche kommando ausführen da jetzt der ganze pfad ja, hier in dem fall dieser dieser komplette pfad gerät auf die shell in dem entsprechenden python skript der Bug ist inzwischen behoben nur habt ihr wahrscheinlich, obwohl eure Aktualisierungsversion sagt, ihr seid auf dem neuesten Stand, wahrscheinlich noch nicht die aktuelle Version von dem Compare Python-Skript. Um das zu überprüfen, könnt ihr mal ein Terminal starten und ihr könntet machen Locate Nemo Nemo. Minus compare. Wo ist denn das? So, jetzt suchen wir uns das entsprechende Python Scription. So, das ist ein Python Script und äh, das ist dann hier zu finden. User Share Nemo, Python Extensions, Erweiterungen. Man ne? hat mir gesehen, Erweiterung. Nemo Compare Py, Na, das können wir mal kopieren mit äh, kate oder ähnlichen mal öffnen oder gedit was ihr da habt kate habe ich gerade da so öffnen mal diese datei steuerung v dateiname und leerzeichen mal ich nicht so f11 unter kate kann man sich das hier angucken äh, quelltext zeilennummer und wir suchen wieder mal nach steuerung find os.sys hier sieht man hier Gerät, der entsprechende Pfad. Ne? Der wird hier in gewissen Argumenten für dieses Kommando hier angehängt. Ne? Sieht man hier zum Beispiel Kommando ist bla bla bla plus Args, ne? Argumente und da drin steckt der Pfad. Und das Kommando gerät mit OS-System, einem sehr unsicheren Befehl unter Python. Äh, zumindest dann, wenn der Benutzer Einfluss hat auf den Pfad und dieser Gerät dann über Umwege in das Kommando wird er auf der Shell ausgeführt. Also wenn das bei euch noch so aussieht, habt ihr noch die alte Version äh, und seid im Prinzip angreifbar. Ja wieso? Ja, ihr müsst doch selber halt den Ordner anlegen, würde sagen. nee nicht unbedingt. Also dieser Ordnerpfad könnte genauso gut ein Pfad eines USB-Sticks sein, der euch zur Verfügung gestellt wird von einen nicht netten Mensch oder eine Share einer WebDF-Freigabe oder sonst wo. Hier bräuchte der Angreifer nur irgendwo im Pfad ein shell kommando platzieren und euch bitten, aus irgendeinem Grund zwei Dateien miteinander zu vergleichen. Eine vielleicht bei euch lokal und eine auf der Share. Und wenn ihr das dann tut, ne, das fällt vielleicht gar nicht so auf, was hier so ist, ne, die kleinen Strichelchen da oben, schon wird das Kommando ausgeführt. Das, äh, ja, der ganze Pfad wird eingesetzt. Es könnte auch ein USB-Stick-Name sein, der hier reingerät, denn äh, der ganze Pfad wäre dann Media und dann Drag USB-Stick-Name. Und dann der Rest, ne, wenn der USB-Stick-Name böse ist, Wäre es mit Compare ja, schon geschehen? Also, wie gesagt, die Dateien selbst sind harmlos. Es ist mal wieder der Pfad, der uns Probleme macht, wurde aber vom Linux Mint-Team bereits entdeckt. Äh, wahrscheinlich in dem Zuge, wo man Nemo mal ein bisschen genauer angesehen hat, aufgrund meiner gefundenen Fehler. Ich hoffe, ihr geholfen zu haben. Verbleibend, freundlichen Grüßen und tschüss.